Für cette recette, il faut des carottes. Für dieses Rezept braucht man Karotten. Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Hallo, meine Lieben, ich bin Adjoa. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute schauen wir uns den Ausdruck il faut an. Il faut bedeutet, man muss oder man braucht oder es ist notwendig, es ist nötig. Il faut kommt vom Verb falloir müssen und wird oft mit einem Infinitiv verwendet. Zum Beispiel, il faut commencer. Man muss anfangen. Commencer ist hier in der Grundform, also im Infinitiv. Encore ein Beispiel, il faut appeler Marie. Man muss Marie anrufen. Hier steht appeler auch im Infinitiv. Die Konstruktion il faut ist eine unpersönliche Redewendung, weil das Verb falloir unpersönlich ist. Also ein Verb impersonell. Wir sagen zum Beispiel, il faut faire les devoirs maintenant. Man muss die Hausaufgaben jetzt machen. Wir können nicht sagen, nous faut faire les devoirs oder je faut faire les devoirs oder tu faut faire les devoirs. Nein, das geht nicht weil dieses «il» von «il faut für keine Person steht, es vertritt keine Person. Deswegen ist «il faut eine unpersönliche Konstruktion. Wenn «il faut verneint wird, dann haben wir «il ne faut pas». Zum Beispiel «il ne faut pas arriver en retard». «Man soll nicht zu spät kommen» oder «man darf nicht zu spät kommen». Hier umschließen die Verneinungswörter ne und pas nur das konjugierte Verb, wie wir das schon gelernt haben. Also hier umschließen ne und pas nur die Form faux. Deswegen, il ne faut pas arriver en retard. Wenn eine Person etwas braucht oder machen muss, kann man beispielsweise sagen, il lui faut du beurre. Das bedeutet, er oder sie braucht Butter. Ein anderes Beispiel, il lui faut partir tout. Er oder sie muss früh losfahren. In den beiden Sätzen setzt sich das lui aus der Präposition a und il oder aus der Präposition a und l zusammen. lui ist ein indirektes Objektpronomen und wir nehmen bei diesen Konstruktionen immer das indirekte Objektpronomen. Wenn ich den ersten Satz Il faut du beurre auf mich beziehe und sagen will, ich brauche Butter, dann muss ich den Satz folgendermaßen formulieren. Il me faut du beurre. Du siehst, das indirekte Objektpronomen me hat die gleiche Satzposition wie vorhin das Pronomen lui. Und analog geht es weiter mit tu. Da muss ich sagen, il te faut du beurre, du brauchst Butter. Il nous faut du beurre, wir brauchen Butter. Il vous faut du beurre, ihr braucht Butter, oder sie, also das Höflichkeit sie, brauchen Butter. Il leur faut du beurre, sie brauchen Butter. Hier bezieht sich das leur bzw. das sie im Deutschen dann entweder auf eine reine männliche Gruppe, eine gemischte Gruppe mit mindestens einem männlichen Wesen oder auf eine reine Gruppe von weiblichen Wesen. Wenn wir zum Beispiel sagen, il faut prendre les livres, man muss die Bücher nehmen, und ich ersetze les livres durch ein Objektpronomen, dann muss ich das direkte Objektpronomen les nehmen. Was muss man nehmen? Die Bücher, les livres. Also haben wir hier ein direktes Objekt. Il faut les prendre, muss man dann sagen, wenn man les livres durch ein Objektpronomen ersetzt. Achtung, hier die Position von le gut merken. Das Objektpronomen les steht vor dem Infinitiv, hier also vor prendre. Deswegen sagen wir il faut les prendre. Und wenn wir ein indirektes Objektpronomen haben, dann steht es genauso vor dem Infinitiv. Exempel: Il faut montrer le jardin aux enfants. Man muss den Kindern den Garten zeigen. Es heißt ja, montrer quelque chose a quelqu'un, jemandem etwas zeigen. Und wenn A auf L trifft, dann ergibt es O, A-U-X. Deswegen, aux enfants. Nun, wenn wir aux enfants durch ein Objektpronomen ersetzen wollen, dann müssen wir das indirekte Objektpronomen, leur, nehmen. Der Satz lautet dann, il faut leur montrer le jardin. Du siehst, hier steht leur genauso vor dem Infinitiv, also es hat die gleiche Position wie vorhin das Objektpronomen le. Und diese Regel gilt auch für die adverbialpronomen i und en. Un". Exemple, il faut manger de la salade. Man muss Salat essen. Hier haben wir eine Ergänzung mit de, de la salade. Und Ergänzungen mit de ersetzen wir meistens durch «an». Also können wir dann sagen, il faut en manger, man muss davon essen. Und wenn ich sage, il faut aller à l'école tous les jours, man muss jeden Tag in die Schule gehen, à l'école ist eine Ortsangabe und wenn ich diese Ortsangabe durch ein Pronomen ersetzen möchte, dann nehme ich das Adverbialpronomen i, weil i meistens Ortsangaben ersetzt. Dann sage ich, il faut y aller. Man muss dort hingehen. Du siehst also, all diese Pronomen, egal ob direkt, indirekt oder Adverbialpronomen, stehen vor dem Infinitiv. Diese Position ändert sich aber, wenn wir keinen Infinitiv haben. Exemple: Il faut 100 Gramm de Karotte. Man braucht 100 Gramm Karotten. Wenn ich de Karotte durch ein ersetze, de Karotte ist eine Ergänzung mit de, dann sage ich, il en faut 100 gramm. Man braucht 100 gramm davon. Also steht jetzt an vor dem konjugierten Verb. Für die Fortgeschrittenen unter euch verwendet man il faut in Verbindung mit dem Subjunktiv, wenn man ein que als Anschlusswort nach il faut hat. Also, wenn man il faut que sagt, dann folgt automatisch der Présent. Exempel. Il faut que tu apprennes pour l'examen. Du musst für die Prüfung lernen. Encore un exemple. Il faut qu'il sache la vérité. Er muss die Wahrheit wissen. Er muss die Wahrheit erfahren. Sache ist hier eine Form vom Verb savoir im Subjunktiv présent. Il faut, das meistens im Präsens steht, wird natürlich auch in unterschiedlichen Zeiten benutzt. Im Imperfait sagen wir, il fallait. Exemple, il fallait venir à la cuisine. Au passé composé, il a fallu. Il a fallu se lever tôt. Au plus que parfait, il avait fallu. Il avait fallu appeler la police. Au futur simple, il faudra. Il faudra parler au professeur. Au futur proche ou au futur composé il va falloir il va falloir attendre sylvie au conditionnel présent il faudrait il faudrait acheter du pain So das war's für heute ich hoffe das video war für dich hilfreich wenn es so ist dann würde ich mich sehr über einen daumen hoch freuen au revoir bisous.